m erst erstmal bekommen muss und Cannabis macht das nicht weg. Jeder Käfer weiß das. Servus und Nord, Ich frage mich schon länger, ge? woher das eigentlich kommt, dass. Äh die CDU und CSU so eine krasse Meinung zu Cannabis haben. Meine, jedes Mal kommt ja dann der, dieser Herr Thomasius an und erzählt seine Sicht der Dinge. Und ich frage mich immer, woher hat der das? Wo, woher kommt denn das? Also das, zum einen glaube ich, es ist veraltetes wissenschaftliches Denken von ganz, ganz, ganz weit zurück, wo, äh, die Prohibition in den USA richtig Fahrt aufgenommen hat, da kamen ja auch diese ganzen Fake-Sachen da, dazu und äh, Auswirkungen, die eigentlich beim Alkohol angesiedelt sind, wurde dann auf äh, Cannabis angedichtet. Gewaltbereitschaft, Vergewaltigungen, äh, Mord und all ganzen Kram halt, was wirklich was damit zu tun hat, dass man seine Hemmschwelle erst einmal bekamen muss und Cannabis macht das nicht weg. Jeder Käfer weiß das. Das andere ist, ich glaube, wir Konsumenten von früher haben da teilweise mit Schuld dran. Weil die Presse hat es uns ja vorgepredigt. Die Leute machen das, weil sie abhängig sind. Wenn du dann erwischt worden bist mit irgendeinem Mann, dann hast du es dann einfach auf das Gift geschoben, aufs Kiffen. Naja, ich war da und da und dann habe ich nicht gewusst, dass man keine Bananen anmalen darf. Wir hatten in München mal in den 80er Jahren so ein Phänomen, dass alle Jugendlichen äh, Graffiti gesprüht haben oder zumindest getaggt haben. Die u bahn die sahen richtig krass aus und S-Bahnen auch und die Stationen erst, also ganz München war zugebombt, kannst du sagen, im Untergrund. Das war richtig heftig. Du musstest tatsächlich am Münchner Hauptbahnhof an der Rolltreppe einen Platz suchen, damit du da deinen Tag noch hinmachen hast können. Naja, wohl Münchner Hauptbahnhof stimmt gar nicht da. Königsplatz war das, da unbeobachteter Aufgang, genau, Und Königsplatz war das, eine U-Bahn-Station war da. Da war die eine Seite, die war so krass zugmalt, weil das halt ohne Kameras und weil da halt niemand war. Also haben wir da alle, alle da getaggt, alle. Und wir haben dieses äh, Old City da halt dann immer wörtlich genommen und haben versucht, wirklich in überall, in jedem Viertel wenigstens ein paar Tags zu haben. Das war halt damals modern, so wie eine Zeit lang, weiß ich nicht, wo die Leute mit den Handys rumgelaufen sind und diese Monster da gefangen haben. Es war halt einfach modern, eine, Zeit lang, eine kurze Welle. Ja. Und natürlich haben die Strafverfolgungsbehörden mächtig was zu tun gehabt. Und damals habe ich zum allerersten Mal Bekanntschaft mit dem 31 gemacht. Da habe ich da, ich habe in der Perlach gelebt, wir haben in der Perlach getaggt, gesprüht und alles. Wir kommen am Abend, waren wir noch beim Bomben, auf dem Heimweg haben wir uns noch über die Verhaftungswelle unterhalten. Da haben wir hey, so krass, oder wie kann das sein? Naja, uns kennt ja keiner. Niemand kann irgendwie auf uns kommen. Und am nächsten Tag waren es da. Weil so ein Schloss mal aufgemacht hat. Und das müsst ihr eins wissen. Dieser Paragraf 31, ähm, wo man eine Aussage macht, die über sein eigenes Tatgeschehen hinausgeht, um eine mildere Strafe oder komplett straffrei auszugehen. Das ist so die Intention. Zählt eigentlich nicht für Sachbeschädigung oder graffitis das zählt im drogenbereich dorthin wurde es ausgeweitet aber eigentlich ist es äh, bestandteil von der grundzeugenregelung äh, wegen der raf damals rote armee fraktion wegen, wegen dem linksterrorismus den es gab wegen diesen leuten wurde grundzeugenregelung eingeführt Angewandt auf Drogis, weil man eigentlich auf die Großen wollte und was machen die, verpfeifen sich gegenseitig. Und jeder versucht die Schultern von sich zu schieben. Aber bei diesen Graffiti-Nummern, -Hey, da hätte es mir eigentlich schon bewusst sein sollen, ich darf nicht mit meinem echten Namen auftreten und ich darf nicht an meine Leute verkaufen. Weil einer von denen wird der Judas sein und wird mich verpfeifen. Und nicht nur einer... Am Ende sind es halt mal, ich glaube, ich komme ungefähr auf sechs äh, Verräter. Sechs Leute, die mich verraten haben und äh, eine Graffiti-Nummer damals, ja, das ist nur eins davon. Das ist pille gewesen, das bestätigen wir uns Jugendlicher. Mit den Drogen halt. Immer wieder. Und jedes Mal hatte dieses Mich-Rausziehen aus dem Markt eine Auswirkung natürlich auf das Drumherum. Die ersten paar Mal war es Pilipeile, da haben sie mich rausgenommen, äh, nichts gefunden großartig und hat jedes Mal wegen wegen Konsum eigentlich angeklagt worden. Ja, wo dann da Bewährungsstrafen, wo, wo nicht irgendwie raus, drumherum. Also immer nur Bewährungsstrafen. Und irgendwann einmal Geldbuße, weil halt die Gesetze sich ein bisschen geändert haben und das Ganze eh ein bisschen aufgelockert worden ist. Aber diese Verpfeifferei. Ich habe mir eins gelehrt. Ich habe ja jedes Mal mitgekriegt, was die Leute dann bekommen haben. Die haben genau das gleiche gekriegt, was sie eh gekriegt hätten. Aber es wurde behauptet, sie haben weniger bekommen, weil sie kooperativ waren. Dieselbe Scheiße. Erwin, ja, ich äh, weiß ich nicht, acht Monate kriegt auf zwei Jahre Bewährung und der andere kriegt sieben Monate auf zwei Jahre Bewährung. Was hat denn dieses eine Monat? Auf Bewährung ihm gebracht, nichts, außer dass ich auf den Hass habe. Nur der Verräter-Sau ist. Ist halt nun mal so. Jeder, der einen anderen verpfeift, ist ein Verräter-Sau. Deswegen reagiere ich da komplett allergisch drauf, wenn irgendwie was im Internet einmal steht, dass irgendeiner wieder was verpfiffen hat. Wie der Imi ja, vom Exzessiv-TV ja, und Hanf-Journal dass der da äh, aus Profilierungssuchtgründen wahrscheinlich, äh, ich vermute, dass es das diese Gründe sind, äh, unbedingt nach vorne gehen hat müssen und dann äh, jemanden, der jetzt hat, hingehängt hat, der angebaut hat. Ich hatte mit dem mal zum Reden, hey du, das geht nicht, das so stinkt, bau da mal einen Filter rein, oder weiß ich nicht irgendwie. Hintergründe weiß ich nicht genau. Mir reicht es schon, dass der Schuld drin hat, dass den einen erwischt haben und dass der vor Gericht gerandet ist. Deswegen. Berlin. Muss nicht sein. Muss nicht sein, hä. Was ich noch eher verstehen kann, ist, wenn einer draußen spazieren geht und er riecht und verpfeift einen. Das kann ich verstehen. Warum? Geh raus und guck, ob du irgendeinen ohne Gesichtsmaske laufen siehst beim Einkaufen und achte auf dein Gefühl, was du dann hast, wenn du das siehst. Wenn du nicht gerade selber einer bist, der ohne Maske rumrennt, sondern wenn du einer bist, der Maske trägt. So, das Gefühl, das du hast, wenn du das siehst. Genau dasselbe Gefühl haben die Leute, wenn sie das Gras riechen, weil sie denken, das ist was Schlimmes oder irgendwie, weil der was tut, was ich nicht darf. Das ist so eine Neidgeschichte dann. Leute, das war's für heute. Peter.